Wir sind heute auf dem ja, Kongress der WVO. Und warum sind wir hier? Ich wir vor zehn Jahren schon mal waren, dass es schön war, diese Location. <lacht> was ist die WVO? <lacht> <lacht> eine wissenschaftliche Vereinigung für Autoptäger und Christen. Okay. Und was macht eine Ärztin hier? Und zweiter Böden uns auf einen neuen Horizont bringen. Wir <lacht> haben ja, sonst verschlossen damit. Also heute gibt es Vorträge, Seminare, Workshops zu vielerlei Themen. Trockenes Auge, Kommunikation, Kinderoptometrie, Emotionale Kontaktgrenzen. Ah, das ist eine ganze Menge anscheinend. Richtig heute. Also sehr es sehr, sehr so wie wir. Von dem Mittagessen sowieso. Hast du heute dir die Vorträge auch angeschaut? Warst du dabei oder warst du mit der Organisation nicht Sowohl als auch, eure also Vorträge schon angeschaut Also jetzt den von Matthias Werner, den guckst dir da drinnen ran. Mein, meinen der Frau Dr. Löffler. Den haben wir schon. Um die Pflanzen Sehr gut. was ist die oh, richtige Antwort? <lacht> Oh, sehr informativ. Das ist einfach so. Es ist ein super Netzwerk, wo man einfach nur so neidisch sein kann, dass das äh, so gut läuft. Also, großes Plus für euch dass ihr die Option habt, dieses Netzwerk aufzubauen. Und ich finde es auch gut, dass das bei euch in der Klinik so läuft, dass ihr miteinander Und auch Ärzte hier teilnehmen? Herzlich willkommen, immer. Also, wer möchte oder wer Anregungen hat, dann sich in der Geschäftsstelle melden, in Mainz. Wir sind gerade auch in der Richtung. Dankeschön, Andreas. Gerne.